Willkommen zurück zu Gato Roboto! Heute werden wir ein bisschen erkunden mit dem Kaffeefleck. Ja, man muss dazu sagen, zu den neuen Planeten die wir jetzt haben, wir hatten ja Rinde und Steuerbot die letzten paar Folgen. Aber Kaffeefleck und Hafen sehen sehr ähnlich aus. Ich hatte da gerade auch Screen so ein paar Probleme, das alles zu unterscheiden. Musste gerade extra den alten Folgen nochmal nachschauen. Irgendwas heißt alte Folgen. Letzte Folge auf jeden Fall. So, und wir können hier runter. Nur. Was bringt es uns? Es ist anscheinend nur eine Abkürzung. Mehr ist es nicht. Okay. Falls man hier irgendwas vergessen hat, schätze ich. Aber hier gibt es nichts, also keine Ahnung, warum es diese Abkürzung gibt. Ähm, okay. So, aber in der letzten Folge haben wir ein paar, äh, ein paar Lags gehabt. Also wie jetzt? Nein, das hatten wir nicht. Das ist jetzt neu. Neues Feature. Das ist kein Bug, das ist ein Feature. Ähm, nee, was ich sagen wollte ist, dass ich jetzt vorhatte, ein bisschen hier zu erkunden. Denn es gibt hier ein paar Orte, an denen wir noch nicht waren. Das wäre zum Beispiel hier unten rechts. Oh. Oh Gott, irgendwie, ich weiß nicht wieso, ist es ist gerade ein bisschen laggy. Tut mir leid dafür. Ich weiß nicht, woran es liegt. Oh Gott, da kann ich mich nicht konzentrieren. Okay. Das ist neu. Genau, hier ist so eine Verknüpfung zu irgendwas. Und das ist alles neu. Aber... Oh, wow. Aber gut. Äh, ich stelle mich jetzt gerade nicht sehr toll an. Am besten kriege ich noch irgendwo ein Safe, damit ich mich heilen kann und dann schalten wir was Neues frei. Kiki hat ein Phasenschubmodul erhalten. Kiki, du hast das Phasenschubmodul. Drücke R, um es einzusetzen. Zische an Hindernissen vorbei und rausche durch Barrieren hindurch. Damit wirst du zur Flitzkatze. Flitzekatze. Miau. Ende das! Okay, Oh, das sind wir Okay, das ist cool Anscheinend müssen wir hier sogar hin Für dieses Power-Up Wenn ihr seht, manche Lava-Fontänen Gehen einfach nicht weg Und jetzt können wir hier durch Ähm, ich mein Falsche Taste, muss ich noch dran gewöhnen, dass ich die drücken muss Cool oh Gott, ich kann es aber nicht Inter Na, ich muss immer aufpassen Oh, hier ist ein Bosskampf. Na, was heißt Bosskampf? Wie gesagt, ein paar Enemies wollen uns als Leder, als Fell, besser gesagt. Und auch wenn sie nur wieder mal laggt, sollte uns das nicht daran hindern, diese Gegner zu besiegen. Wow. Du triffst uns nicht. Yeah. Hier links ist irgendwas Besonderes. Hier geht es lang. Da oben rechts gibt's was, da Mitte rechts gibt es was, unten gibt es noch was. Also da müssen wir auch noch äh, vorbeischauen. Vielleicht sogar in dieser Folge. Wer braucht schon ein wenn man einfach den hier machen kann? <lacht> ich brauche keine Gegner besiegen. Ich weiche den einfach raus. Okay, das sieht ein bisschen schwieriger aus. Aua, Aua, Aua, Aua, Aua. Ich noch nochmal einen Safe. Ah, okay. Ich dachte mir schon, da musst du bestimmt erstmal springen und dann äh, den Dash einsetzen. Ja, genauso so ist es auch geplant. Okay. Hier rechts. Man konnte nach rechts. Man, man konnte hier irgendwo nach rechts. Oh, will ich jetzt zurückgehen und gucken? Ja, eigentlich möchte ich schon, aber... Wo ging es denn da weiter? Aua! was, wurde ich denn jetzt getroffen? Na, wie auch immer. Nee, ich glaube, das war Zeitverschwendung. Ich glaube, ich glaube hier ist nichts Oh Gott jetzt bin ich schon wieder fast tot Kann ich mich nochmal irgendwo heilen Ich glaube nicht ja, wie ja man kann da oben lang Schön gut zu wissen aber Wie komme ich da, na da nach oben Von hier aus steht In der Karte aber hier gibt es nichts zu tun Ich komme hier irgendwie nicht hoch Hm Vielleicht fehlt uns da noch irgendwas Das weiß ich jetzt nicht kann gut sein. Na dann, wenn es so ist, müssen wir uns hier erkunden. Und warum höre ich entspannte Musik? Das sieht mir nicht nach einem entspannten Ort aus. Oh doch, da unten! Yeah! Ein Safe Point Jetzt sind wir wieder voll auf neun Energiepunkte. Darunter könnten wir aber... Hier ist erstmal ein Bosskampf. Psst. <lacht> <lacht> <lacht> Wer ist da? Bitte Namen und Rang angeben! Im Ernst? Noch eine Ratte. Hier geht etwas sehr seltsames vor. <lacht> Genug, du weißt, was du zu tun hast, Kiki. Ja, wir besiegen diese Ratte. Bam. Wow, hey, hey, hey, hey, hey, Was ist denn davor? Oh Gott, er will uns einheizen. Wow. Wow. Oh. Oh. Nein. Ich kann nichts machen. Ich bin hier gefangen. Ah, ich soll wahrscheinlich June die ganze Zeit benutzen. ne? Okay, ich bin auf jeden Fall tot. Ja, ich hab's nicht verstanden. Ich soll äh, den hier ein bisschen Spam. Ja, ich hab mich jetzt extra umgebracht. Ich soll wahrscheinlich den hier... Moment. Den hier ein bisschen spammen. Let's go! Bam, bam. Genau. Let's zack. Wow Ha Kickst mich nicht Okay Was muss ich jetzt? Neue Phase Aua Aua Aua Ich kann es machen Whoa. Nein Das darfst du nicht Verdammt Okay Äh, äh. Ähm kein so schöner Kampf für mich gerade. Ich fall, weiß nicht, was ich gegen die machen soll. Irgendwas mache ich da anscheinend falsch. Aber was? Wow! Oh. Ja, was ist das denn hier für eine Attacke? Ach, ich soll hier nach unten. Okay, jetzt kann ich ihn angreifen. Aber, ja. Ich hab zwar bis den geschafft, nur ging mir dann meine Leben aus. Das bedeutet, ich muss so lange überleben, bis die Plattformen unten offen gehen. habe ich gar nicht gemerkt. Was war das denn? Aua! Das ist das Problem. Lass mich die ganze Zeit treffen. Das darf, nicht zu das darf ich nicht zulassen. Okay, noch ist die Lava da. Bäm Jetzt macht er nochmal mal seine Flammenattacke Genau Bam. Bam. Nein, nicht getroffen Aber die anderen Flammen habe ich nur noch getroffen Gott, ich stelle mich echt nicht gut an Mensch, wie lange hält denn diese Lava da unten an Gott Ja, wegen der Steuerung komme ich jetzt nicht gerade so gut klar Aber Jetzt geht die Lava weg Jetzt komme ich runter zu ihm. Wow, du musst zurückdashen. Was hat er vor? Was hat er vor? Den Leg will er ausnutzen. Hat er auch gut geschafft. Oh nein! Oh no! Ah. So, okay, jetzt habe ich ein bisschen noch mal gemacht, ein paar Male versucht und jetzt glaube ich weiß ich was zu tun ist. Also am Anfang kannst du ihm nicht viel Schaden zufügen. Dann macht er den Flammenwurf und dann macht er die Bombe. Daschen wir rüber. Greifen wir zweimal an mit den Raketen und machen das gleiche weiter und weiter. Verdammt, das hat mich treffen lassen, das wollte ich nicht. Manchmal liegt es halt an der Steuerung. Ich komme mit der Steuerung manchmal nicht so gut klar. Hier bin ich mir nicht sicher, ob man ihm schaden kann, während er das macht. Ist auf jeden Fall ein bisschen risky. Verdammt, ich treffe nicht immer. Das ist das Problem. So, aber es ist besser, dass man sicher ist, als dass man sich die ganze Zeit, so wie ich jetzt gerade, treffen lässt. Ich muss halt in der Luft nach unten drücken und dann auch noch gleich ausweichen. So, das hier ist natürlich dann Phase 2. Er zieht die ganze Lava runter. Und jetzt können wir ihn oben verletzen. Na gut, nicht wenn er das hier macht, das ist dann ein bisschen Training zu erreichen. Zack! Oh, natürlich klappt es dann nicht, wenn ich zeigen möchte. Aber jetzt haben wir fünf Leben, eigentlich haben wir schon gewonnen. Sage ich und natürlich. Okay, das ist Vorführeffekt, da könnte mir nichts erzählen. Ja, jetzt hat es geklappt. Das hat vorher die ganze Zeit geklappt und jetzt, wo ich es zu zeigen, nicht. Da ja, es klappt. Du musst ganz weit vorne stehen und sich nicht ständig treffen lassen. Es ist nicht schwer. Erste Phase ist vielleicht ein bisschen nervig und anstrengend, aber wenn man hier ist, hat man es eigentlich schon hinter sich. Zumindest, wenn man genug Leben hat und es nicht vergeigt mit dem Rüberdashen, So wie ich vorhin. Soll ich aufpassen? Und jetzt ist er schon fast tot. Wir kriegen das hin. Bam, bam! Wow, das war heftig. Ist bei dir alles in Ordnung, Kiki? <lacht> Oh Gott. Miau. Kiki, du glühst ja. Ich habe gute Neuigkeiten. Um das komplette Gebiet zu kühlen, musst du einfach nur die Heizrohre im nächsten Raum zerstören. Miau. Juhu. Äh... Warum sind wir hier gefangen? Oh, oh Die Dinger zerstören? Okay. Nichts leichter als das. Habe ich recht? Wow. Gott, ist es euch auch so heiß hier? Okay, ist es ist vorbei. Oh, das hat anscheinend funktioniert, Kiki. Das Gebiet sollte jetzt angenehm kühl cool sein. Miau! Jetzt kannst du den Mech Gefahrenes verlassen. Wir bringen dich jetzt zurück zum Nexus, damit du die Mission fortsetzen kannst. Yay! Cool it! Yay! Und da muss das Spiel ein bisschen laggen. Aber wir kriegen als Belohnung ein Kühlmittelmodul. Kiki, du hast das Kühlmittel. Ja, jetzt kannst du, du kannst du drei Raketen abfeuern, bevor du überhitzt. Yeah! Ende aus! Bäm Bam Bam Bam! Jetzt können wir drei schießen. Hätte ich beim Boss sehr gut gebrauchen können. Danke, Spiel! Moment, da kann ich doch bestimmt äh, das ignorieren wir mal da kann ich doch bestimmt jetzt hochklettern, oder? Hm, würde ich gerne sagen aber dann komme ich hier nicht ah, wahrscheinlich ist das ein Bonus für später, oder? Okay, falls ich dran denke, muss ich es holen wie gesagt, ich würde gerne 100% machen wenn es klappt Oh, also. Ist hier irgendwas oder ist das einfach nur hier so da, um da zu sein? Okay, ich glaube das zweite ist dran. Ja genau, hier ist auch noch ein bisschen was. Alles klar. Speichern wir ab. Und erkunden uns hier unten weiter. Denn hier geht's auch lang. Und hier gibt es anscheinend neue Gegner. Oh nein, die kennen wir schon. Ah, hab ich nur vergessen. Hey, ihr seid frei. Bam. Not so bad after all. Die sind ja schon ziemlich hilfreich, würde ich sagen. Wow. Nur irgendwie jetzt sind sie nicht mehr so hilfreich. Jetzt würde ich sie gerne loswerden. Wow. Bam. Dieser eine Block, die nervt mich. Oh no. Okay, das ist kein schöner Ort. Verweilen, oh. bam, bam. ach so, stimmt, man kann ja nur angreifen, während die gedasht sind. Ja, genau, zack, zack, verdammt. Ich die nicht. Okay, lassen wir sie einfach sein. Oh, hier ist ein Safe und ein Bett. Kann, kann, kann, kann ich da schlafen? No? Okay, warum ist hier ein Bett? Warum nicht? Okay, wo sind wir jetzt? Aha. Hier rechts würde ich gerne lang. Denn hier ist ein Upgrade. Ein Energy Kit. Zehn Lebenspunkte nun. Yeah. Ja, die hätte ich auch mal Boss gebrauchen können. Passiert. Aua! Hier vor uns noch mal sieht Wow, wow, wow, wow, wow, wow Wer hat uns gesehen? Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. hallo So, ausgetrickst, ha Okay Ähm Nach oben können wir noch nicht hin Ähm An den Seiten gibt es doch ein paar leere Räume Die könnten wir doch in dieser Folge kurz abchecken Bevor wir dann zum Roboter gehen in der nächsten Folge Äh, hier lang geht's, ne? Wo bin ich gerade? Ach, da bin ich gerade Ha, hallo dieser Raume, diese Raume ist ja schön. Hm, aber dann können wir da nicht runter. Von der anderen Seite kommen wir jetzt nicht runter. Ich weiß nicht, ob wir da noch was machen können. Aber für den Rest der Folge können wir es aber ja mal kurz mal ausprobieren. Oh. Ah, ich bin falsch abgebogen. Hier können wir nicht so Oder können wir hier lang? Ist hier nicht ein Safe? Doch da oben ist ein Safe. Ich kann mein Mac wiederholen. Aber hier sind Gegner. Dann darf ich jetzt halt nicht sterben. Wow. Kiki, nicht sterben, habe ich gesagt. Oh, nein, das geht nicht. Tja, dann muss ich den ganzen Weg zurücklaufen. Okay. So, jetzt sind wir hier. Und hier können wir nur nach unten. Richtig. Hier geht es irgendwo noch nach unten lang. Ja, hier. Ja, sieh mal einer an. Kiki, was hast du da gefunden? Ein schönes bestimmt ein Upgrade. Habe ich recht? Ja, yeah, eine Kassette! Du hast die Palette Virtual Cat vorgeschaltet. Wechseln in dein Video um sie auszuprobieren. Oh nein, der Virtual Boy! Äh, Virtual Cat weil ich natürlich. Ende und aus. Ja, werden wir übernächste Folge mal ausprobieren. Nächste Folge wisst ihr auch schon Bescheid, was als nächstes kommt. Übernächste Folge wird es dann zu Virtual Cat. Cool. Okay, noch sind wir nicht ganz fertig. Oben links wissen wir ja dass wir noch nicht dran können. Oben rechts und rechts möchte ich noch kurz vorbeischauen und dann bin ich fertig in dieser Folge. Aua! Dann bin ich äh, satisfied mit unserem Job heute in dieser Folge. So. Ich kannte bis dorthin. Das ist glaube ich ein bisschen langweilig so. Wow. Ich hätte halt auch. <lacht> ich hätte halt doch einfach hier lang gekommen. So also, wenn wir hier hochgehen. Gibt es hier an der Seite noch was? Das war ja alles Lava vorher. Doch nun können wir hier lang und finden bestimmt ein paar kleine, hübsche Kleinigkeiten. Habe ich recht. Komm schon, mach auf hier. Zack. Was gibt es hier Schönes? Ein Kampf. Oh nein, nicht die. Oh Gott, da oben sind noch welche. Okay, das könnte ein schwerer Kampf werden. Erstmal die Nervensegen da oben zerstören. Und deshalb, ouch. Oh Gott, oh Gott stelle ich mich schlecht an. Okay, jetzt aber. Jetzt ist er weg. Oh Gott, ich muss ein bisschen üben in diesem Spiel. Dafür kriegen wir aber ein weiteres HP ab. Elf Leben haben wir nun. Das freut mich. Das ist schön. Elf Hitpoints. Ah. Music to my ears. Ouch. Es gibt nur noch einen Ort dort rechts, an dem wir noch kurz vorbei können. Ah, hier sind wir nun. Aha. Aha! Nein! Nein! Jetzt bin ich wieder außen rum. Ist ja nicht so schlimm. Einfach kurz hier lagen. Ah, ich weiß wieder wo wir sind. Hier waren wir von der in der letzten Folge, glaube ich. War das nicht so? Hier, auch Hier ist was Feines. Oh, wow, wow, aufpassen. Nicht nochmal runterfallen. Da hab ich keine Lust zu. Bäh. Gibt's hier nichts? Also, ah, da rechts. Aha. Dachte, es könnte sich für mich verstecken, Gang. Haha, noch ein Kassettenmodul. Du hast die Palette ge gekauter Kaugummi freigeschaltet. Wechsel in deinem Video, um sie auszuprobieren. Ende aus. Wow, wir haben jetzt wirklich viele. Wir sollten vielleicht mal bei unserem Kollegen vorbeischauen. Der weint ja, wenn wir genug haben. Dann upgradet er uns. Wie viele haben wir jetzt? Wir haben jetzt... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Haben wir 7? Hm. Schwer zu sagen. Hm. Schwer zu sagen. Aber ich würde dann mal sagen, das war's dann hier für diese Folge von Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Puzzlewertung freuen. In der nächsten Folge geht's dann heiter weiter wir reden dann mit dem Computer ein weiteres Mal. Oh Gott. Hier scheint es aber trotzdem ziemlich warm zu sein. Hm. Seltsam. Lasst uns schnell noch einen save -Point finden. Bevor wir dann mit ihm reden. Oh Gott, hier möchte ich nicht mit ihm reden. Peace. Okay, gut.